Meine Damen und Herren, ich eröffne die Plenarsitzung die 58. Sitzung begrüße Sie alle sehr herzlich und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Es sind zur Tagesordnung noch eingegangen verteilt. Dringlicher Antrag der FDP, Bildungs- und Betreuungsgarantie aussprechen, Recht auf Bildung gewährleisten, pandemiesicher beschulen, Drucksache 204062. Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird das Punkt 94. Das können wir mit nach Top 84, nach der aktuellen Stunde der Fraktion DIE LINKE und Tagesordnungspunkt 69 im Antrag der Fraktion der AfD zu diesem Thema aufrufen und ohne Aussprache abstimmen? Ja, ist schon klar. Ich will dich mal testen. Ja. Also alle anderen haben es gemerkt. Gut, dann ist noch eingegangen. Eingegangen und verteilt ein Dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE und SPD betreffend Schulen auf Corona-Winter vorbereiten, Lehrkräfte, Schülerinnen Schüler und Schüler so usw. und sofort, 204064. Dringlichkeit wird auch hier bejaht. Dann ist das Punkt 95 und kann, wenn niemand widerspricht, ebenfalls nach Top 84, aber natürlich abends dann bei den Abstimmungen aufgerufen werden und abgestimmt werden. Ausdrücklichen Wunsch von Günter Rudolph. Dann hat die Fraktion der Freien Demokraten mir mitgeteilt, dass der Tagesordnungspunkt 63, Entschließungsantrag der Fraktion der FDP mit der Drucksache 203948 betreffend Gebrauch von rechtlichen Möglichkeiten erfordert Zurückhaltung der Landesregierung. Landtag missbilligt Aussagen des Finanzministers zur Klage der Stadt Frankfurt nach Top 85 und Top 88 auch aktuelle Stunden der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN CDU aufgerufen und dann abends abgestimmt wird. So, zum Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute voraussichtlich bis 20 Uhr, aber es kann auch zügiger werden. Das liegt an Ihnen. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit Top 75, dem Entschließungsantrag der Fraktion CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Hessens stationäre Versorgung, ist auch in einer Ernsten medizinischen Situation gut aufgestellt. Der wird zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 93, dem Dringlichen Antrag der Fraktion der SPD betreffend stationäre Versorgung sicherstellen, Beschäftigte schützen und stärken, aufgerufen. Wir haben heute vorgesehen eine einstündige Mittagspause. 30 Minuten nach dem Ende der Plenarsitzung tagt heute der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hier im Plenarsaal. Und heute Abend stimmen wir gebündelt wie üblich alles ab, was abgestimmt werden muss. Dann zur Organisation. Die Schnelltestungen finden heute von 18 Uhr bis 21 Uhr im Foyer vor dem Medienraum sowie in den Räumen 101 P und 102 P statt. Der Personenkreis, für den die Schnelltestung in den Räumen 120 M und 121 M vorgesehen waren, wird gebeten, sich im Foyer testen zu lassen. Dort befinden sich zwei Teststationen. Entschuldigt fehlen heute der Abg. Honka, der Abg. Papst Dippel, der Abg. Erich Heidkamp, der Abg. Bolldorf, der Ministerpräsident, Staatsminister Beuth Staatsminister Axel Wintermeyer von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Weitere Entschuldigung bitte, Kollege Wilzenhausen. Ich möchte Frau Kollegin Sadat-Sömnitz heute entschuldigen. Dort halten wir fest im Protokoll. Weitere Entschuldigungen liegen nicht vor. Dann könnten wir in die Tagesordnung einsteigen.